Alter Leute, es ist einfach endlich soweit, ihr wisst nicht gerade, wie ich mich fühle und zwar sieben Wochen, sieben Wochen warten, sieben Wochen warten auf auf die Player Picks, weil man so viel investiert hat, dass man die Player Picks einfach nicht öffnen konnte und jetzt ist dieser Moment gekommen Leute und ich wünsche euch einfach jetzt bei diesem Video ganz ganz viel Spaß. Privet YouTube und herzlich willkommen hier zum weiteren FIFA 20 Video auf meinem Kanal. Ja Leute, wie ihr es vielleicht schon im Mit Intro mitbekommen habt, es ist endlich soweit. Ich kann es gerade echt nicht fassen, wenn ich das hier so sehe. 19 Objekte, 19 Player Picks plus noch einen zusätzlich natürlich, weil wir aus den 19 Player Picks, ich bin mir zu 100% sicher, noch ein 86 Plus Food Champions Upgrade Pack machen werden. Und somit werden wir jetzt in diesem Pack Opening, in diesem Player Pick, Pack Opening oder wie ich weiß nicht, wie, wie ich das überhaupt nennen soll. Äh, einfach 20 Player Picks öffnen und äh, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird, weil ich äh, auch keine Ahnung habe, was in den letzten sieben Wochen in den, ja, in den Team of the Weeks drin war. Also hier sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Elite äh, Player Picks dabei, weil 1 von fünf Auswahl. Dann haben wir auch äh, ein paar Gold 1 Player Picks hier am Start. Und wir haben noch ein 87-Plus-Food-Champions-Player-Pick äh, und einen 88-Plus-Food-Champions-Player-Pick. Und äh, bevor, hier, bevor ich hier anfange, die Player-Picks zu öffnen, lasst auf jeden Fall auf diesem Video mal einen Daumen nach oben da. Ich bin mir 100% sicher, Leute, dass wir die 100 Likes knacken. Also das wäre auf jeden Fall eine mega geile Sache. Wir gehen einfach in den ersten Player-Pick rein mit der Nase und let's go. Erster Player-Pick. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Okay, okay. Also es ist nichts Gutes. Ähm... An sich ist es nicht schlimm, weil wir diesen Player Pick dann einfach in die 86 Plus Food Champions Upgrade Pack reinhauen werden. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Team äh, of the Week Nacho Mundial hier rauskommt. Egal, es geht weiter, Leute. Wir gehen mit dem nächsten Player Pick. Hier sind 5 zur Auswahl. Wir kriegen Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic schaut gar nicht so verkehrt aus. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und, äh, somit haben wir schon mal ein 84er und ein 86er, Halleluja. Okay, wir gehen gleich mal weiter, Leute. Nehmen hier mal den vorletzten, es ist einfach Wahnsinn, wie viele Player Picks hier am Start sind. son Maxim, Maximin, wenn man den so ausspricht, hat ja jetzt diese Food, äh, Food Birthday Karte bekommen. Aber die Karte hier schaut auch nicht so schlecht aus, deshalb nehmen wir den auf jeden Fall mit. 96 Tempo, 91 Dribbling, ist ja mega nice, könnte man für sich vielleicht sogar als Super Sub überlegen. Die Werte schauen auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Den werde ich, glaube ich, nicht einmal in Food Champions Upgrade Pack reinhauen. Okay, So, gehen wir weiter, Leute. Hier, nächster Player Pick. Okay, okay, okay, okay, okay. Das ist jetzt kein guter Player Pick. Wir gehen mit Ben Zbaini, wenn man den so ausspricht. Von Gladbach. Okay, ja, ich ich erhoffe mir ein, ein, den einen oder anderen Kracher, weil das sind echt sehr, sehr viele Player Picks. Wir gehen mal auf die zweite Seite einfach, Leute. Und öfter mal hier diesen Player Pick. Ich habe keine Ahnung, was hier rauskommt. Trainer. Ich glaube, das ist aus dem letzten letztwöchigen Team of the Week. Das war nicht so gut. Ich weiß halt auch nicht, wie gut die Team of the Weeks waren, Leute. Dass ich äh, sagen kann, ja okay, ich kann jetzt hier viel erwarten oder wenig erwarten. Von dem her, keine Ahnung. Es ist noch nicht der Kracher dabei. Also ich weiß jetzt nicht, ob in den letzten sieben Wochen irgendein Team of the Week richtig krass war. Aber so den richtigen Kracher hatten wir jetzt noch nicht, Leute. Also meines Erachtens der beste, beste bis jetzt Sound Maximin wir mal hier und hoffen. Glick. Okay, Glick. 85er Rating, Glick. Ist jetzt nichts Spielbares. Ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, boah, geil, heftig, den würde ich auf jeden Fall spielen, aber zu der Zeit. Uh, Alter, der schaut genauso aus wie Sane. Was? <lacht> Nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, nee Zapata ist auch noch da. 86er Zapata. Nehmen wir Zapata mit. Reschma und Paulinho. Paulinho schaut gar nicht so übel aus. Hat eigentlich ganz... Äh, die Werte schon echt gut aus. Die Werte schauen echt, echt gut aus. So, let's go. Kolaschinats und Anautovic. Ich glaube, das war sogar einer der Besseren äh, im Team of the Week. Sehr, sehr nice. Wenigstens ein paar, Also ein paar 86er haben wir auf jeden Fall hier dabei. Aber immer noch nicht den... Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht auf, was ich hoffen kann und was ich erwarten kann. Keine Ahnung, Leute. Ich kann es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was war denn der beste Player-Pick? Also was wäre denn jetzt der beste Player-Pick, den ich eigentlich bekommen hätte können oder noch bekommen kann. Äh, aus diesen, ja, aus dieser Spielerwahlen. Ich weiß es halt leider nicht. Vielleicht habt ihr ja die letzten sieben Wochen im Blick und wisst, was ihr da, was da es so gab. Wir gehen einfach hier in die Mitte rein. Komm schon. Komm oh, schon. Okay. Okay, Savinier, der hatte glaube ich letztes Jahr einen Tots, der war ziemlich geil. Okay. Wie, viel, wie, wie schnell ist jetzt alles weggeht, wie lange man dafür gewartet hat und dann kommt oh. Ja, wir gehen mal auf RMSLA. Okay. So, so viele sind es jetzt gar nicht mehr übrig. So, einer von vier. Hier sind es noch drei. Okay. Okay, let's go. Ich lass uns hier hingehen. Ich will einen Kracher bitte. Oh, den haben wir doch schon. Ich weiß gar nicht. Ja, ich gehe mit. Ja, einfach mit dem 80. er Aber egal, ist ja eh wurscht, weil die werden wir eh noch in den äh, 86 plus Abgepack abgeben. Von dem her ist es nicht. Ja, e um Blanco, Sydney. An sich, also es ist eigentlich, finde ich das schon jetzt echt schwach. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es gab, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die letzten sieben Wochen die Team of Twigs so schlecht waren. Aber vielleicht. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich hoffe mir jetzt einfach aus den zwei Packs vielleicht noch was, also aus den zwei Player-Picks noch was Geiles. Vielleicht hier noch. Blick schon wieder. Fernando. Ich glaube, den haben wir noch nicht mitgenommen. Schade, schade. Also das waren die Player Picks eigentlich, Leute. So, die wir äh, aus den ganzen Rewards bekommen hätten. Okay, let's go. Letzten zwei Player Picks hier. Also die vorletzten zwei, bevor wir das 86 Plus Upgrade Pack machen. Ähm, ja. Ich würde einfach sagen... Fangen wir einfach mit dem 87er Plus Player Pick an. Auf 3, 2, 1. Come on, gib uns was Geiles. Wir kriegen drei 87er. Wir kriegen drei 87er. Das ist sehr, sehr... Schade. Ging auch drei 87er, von denen ich sage, okay. Ist jetzt keiner der Kracher. Es ist, es ist leider keiner der Kracher. Wir könnten mit der Licht. Ich würde, glaube ich, der Licht sogar mitnehmen. Aber im Prinzip werde ich, glaube ich, hier eh keinen spielen. Ja, ich gehe mit der Licht. Schade, schade. Den 87er nehmen wir jetzt mit. Einer von zwei. 88 plus, Leute. Bitte. Bitte. Bitte, ey, gib mir hier was Geiles, ich, ich wünsche mir bitte was Geiles, come on, bitte, bitte, bitte. Lass es ein Kracher werden, bitte, komm! Oh je, Mini, zwei 88er, ein Navas und ein Thiago, ich mir gerade, Alter, du hast so lange die Playerpics nicht geöffnet, egal, ich, hätte, ich wurde heute auf einen, auf einen Tag enttäuscht, und man hätte sonst, äh, würde man sonst in den letzten sieben Wochen enttäuscht werden. Das war kein Deutsch. Egal. Ihr wisst, was ich meine. So Leute, wir haben jetzt das Food Champions Premium Upgrade noch abgeschlossen. Das heißt, wir kriegen noch ein Player Pick zusätzlich. Wir öffnen jetzt einfach auf 3, 2, 1. Let's go. Hier kriegen wir ein Ibrahimovic, ein Kurs. Ein Depay. Sehr, sehr schade, Leute. Das ist sehr, sehr schade. Wir gehen natürlich mit Groß, obwohl Depay eigentlich gar nicht so schlecht ausschaut. Aber ja, er dreistellig schwacher Fuß, deshalb nichts für mich. Werde ich auch eigentlich nicht spielen. Groß werde ich eigentlich auch nicht spielen. Aber ein Groß mit 89er Rating kann man mal vielleicht für irgendeine geile SPC benutzen für einen Spieler, den man dann vielleicht irgendwann mal spielen wird. Von dem her nehme ich Groß mit hier. Ja. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video Trotzdem irgendwie gefallen hat, Leute 20 Player Picks in einem Video Falls es euch gefallen hat, auch wenn die Player Picks Vielleicht nicht so heftig geil waren Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen Wenn ihr dieses Video supporten würdet Und falls ihr noch keinen Abo auf diesem Kanal dagelassen habt Könnt ihr das gerne natürlich auch noch machen Und ja Leute, mal schauen äh, Wo wir dann Die letzten Player Picks, die High Rated Player Picks Vielleicht irgendwie in irgendeine SPC noch einbauen werden Vielleicht kommt ja in der nächsten Zeit noch eine richtig geile Food Birthday SPC, man weiß es nicht und ja, mal gucken. In dem Sinne, Leute, habt's einen schönen Tag noch. Haut's rein und ciao, ciao.